Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich muss ganz kurz meinen Controller einstecken. Habe ich gerade vorhin die Meldung noch bekommen. Zum Glück habe ich das Kabel hier rumliegen. Alright. Dann müsst ihr jetzt eigentlich laden. Wir gucken kurz. Ah, Dankeschön. Ja, lädt auf. Sehr gut. Ich habe keine Sachen eingesammelt, äh, denn ich spiele knapp eine Stunde, nachdem ich vorhin aufgenommen habe. Ich musste kurz was bauen. Aber ah, das erledigt. Sehen wir weiter auf. Weiter, auf. So. Ich habe vorhin noch einen Erfolg erhalten, denn... Äh, könnte ich eigentlich kurz zeigen, wenn ich schon hier bin. Nein, das war nicht der Künstler. Als Maul. Der da drüben war Wieso bin ich beim Künstler? Aber ah, ich, ich habe gerade in die Welt geladen, deswegen. Ähm... Hier. Wenn ich diese Erweiterungen alle kaufe, kriegt es einen Erfolg, dass ich äh, die alle Rüstungen, Waffen und Erweiterungen habe. Die habe ich jetzt gekriegt. Da, da. Komm her, komm her, komm, komm, komm. Was hat er für Probleme? Die Wachen werden sich Wollt ihr da nur so rumstehen? Nein! Stirb! Er gibt sogar noch Antwort. Da wollt ihr da nur rumstehen? Nein, stirb! Boah, die alte e ist schon stark. Dass die stärker ist wie jeder Hammer finde ich voll geil, aber die ist echt cool. Ich habe keine Schatzkarten gekauft. Das habe ich gerade gemerkt. Egal. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Ja, okay. Von mir aus. Egal. Hauptsache, wir kommen rüber. Äh, das heißt, ich würde, wenn ich fertig spielen würde heute, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit es reicht. Ähm, dann würde ich... ...fetern und sammeln, dann machen wir den Rest in einer Extra-Folge. Wenn nicht, dann... ...mache ich das wieder zwischendurch. Heute Abend wahrscheinlich noch. <lacht> Weil ich kann dann nebenbei noch ein bisschen spielen, je nachdem, was ich mache. Das würde ich dann machen. Und bis dahin kümmere ich mich jetzt mal nicht drum, sondern gucke, wie weit ich noch komme, story Storylike und... Bonus gibt's dann auch extra. haut machen. Boah. Das war knapp. Als Maul. Okay, wir müssen immer noch fünf Leichen in... Heuballen, Heuwagen verstecken. Oder beziehungsweise, ich glaube noch eine oder zwei, dann habe ich's. Ich denke da ab und zu mal dran, aber ganz da hinten. Ich diese Kills halt einfach in der Nähe von Heuwagen machen. So etwa. Ah komm. Hä, ja, was ist hinten? Fick dich. Ich steck dir alle in Heuballen in deine Suppe. Was? Jutiamo questa Pazienza. Das ist ein Kampf. Probiert es doch mal mit Beleidigung! Ich hole mir deinen Kopf! Ich probier's auch nur mit beleidigen. Los jetzt, ihr langweilt mich! Katzo! Dafür wirst du bluten! So gut bin ich auch wieder. Diesmal helfen euch eure Mütter nicht! Stirb! Oh, die wissen schon gar nicht mehr, was machen. Das ist voll toll. Boah, jetzt brennen gerade meine Augen. Was ist denn los? What the fuck? Ich weiß gerade nicht, wieso meine Augen haben gerade angefangen zu brennen. Nein, ah, fuck, ja, ich muss ja nicht gedrückt halten, bis er fertig ist mit aufnehmen. Frag mich, wie oft ich das noch machen muss. Ey, verpiss dich. Ich habe hier wichtige Geschäfte. So, theoretisch müsste das aber spätestens jetzt die Letzte sein. Wo ist die Wache? Eigentlich. Und die Wache ist tot. Hm. Weil die... Der Erfolg hieß ja nicht Töte fünf aus Heuballen heraus, sondern Verstecke fünf drin. Da habe ich den Erfolg schon. Ich dachte nicht. Moment, ich muss es kurz nachgucken jetzt. Ich habe nur kurz mein Handy auf die Seite gelegt. Nicht, dass es vorm Fernsehen liegt, sondern rechts neben mir. Ich habe nicht drauf geschaut, okay. Äh, ja, ich habe mega viel COD drin, halt, logischerweise. Aber es müsste ziemlich unten sein. Genau, die Vorbereitung bringen den Sieg Aber Ich meine, das Volk das muss ich noch machen, da muss ich ein bisschen Geld rumschmeißen. Federn mache ich, das muss ich noch machen. Das muss ich machen, wenn ich alle Federn habe erst. Das kann ich machen irgendwann. Die habe ich noch nicht frei. Zählt der Heuwagen nicht das Heuballen? Kann das sein? Weil ich habe letzte Folge mindestens einen schon gemacht und jetzt nochmal vier auf einmal, also eigentlich müsste das. Oder fünf Leichen in einem Heuballen, das heißt. Sorry. Gut, fünf Sch Stück in einem einzigen. Alright, das war das Problem. Vier mit einer langen Waffe auf einmal ist, glaube ich, muss einen Tank eine Waffe, eine Lanze klauen. Dann alle in eine Seitengasse locken und zuhauen ist, glaube ich, das Einfachste, habe ich gelesen. Aber das muss ich gucken, ob ich das machen kann überhaupt. Einfach so mal eben. Weg. Und so, jetzt muss ich darüber. Ähm, Wo war hier der Eingang nochmal? Als Maul. Da drüben war der Eingang, genau. Ja, okay, so geht's auch. Dann gehen wir halt tauchen. Manchmal ist es mir unterdessen egal, was das Spiel macht, weil es einfach eh macht, was es will, irgendwie mit den Ein Inputs. Lebt dann einfach damit und macht weiter, wie es war. Ich finde es voll cool, dass wir jetzt diesen Templates Base haben, den wir eigentlich nur überfallen haben, mal. Haha, <lacht> da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Augustino Barbadego zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Okay, interessant. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann hilft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. War bene. Ich gehe und suche ihn. Augustinus. Äh Barbarigos Regierungszeit war kennzeichnet durch Kriege mit Österreich, Frankreich und verschiedenen oberitalischen Städten sowie mit den Türken. Nur mal so. <lacht> Wollte ich nur mal so anmerken nebenbei. Ja, wir suchen jetzt weiter nach den anderen. Silvio Barbarigo. Aufgezogen von reichen Händlern kam Silvio in Kontakt mit der Politik, als sein Vater aus dem Familienerbe ausgeschlossen wurde. Seitdem arbeitete Silvio für seinen Onkel, den Mörder seines Vaters. Er war anscheinend sehr überzeugend. Schnell wurde er zum Berater seines Onkels und bewies seinen Wert durch die Entdeckung einer Verschwörung der Soranzo gegen die Barbarigo. Das wird dir gefallen. Bevor der Plan ausgeführt wird, gibt Silvio ein Osterfest und lädt die Soranzo ein. Im Hof gibt es ein Schauspiel für die Kinder. Derweil eskortiert Silvio die Eltern auf das Dach. Er prostet der Familie zu und gibt dann den Bogenschützen in den Hoffenstern ein Signal. Die Soranzo haben nie wieder etwas gegen die Barbarigo unternommen. Zehn Jahre später lebt Silvio im luxuriösen Palazzo seines Onkels in Venedig. Den Geschichtsbüchern nach starb sein Onkel... Im Schlaf. Interessant. Sein Onkel starb im Schlaf. Ja, ja, ja, ja, ja. So sieht das also aus. Ich kann mir vorstellen, auf Englisch heißt er äh, Hide five in one hay bell. Und hier ist es einfach so in einem Heuballen. Und deswegen ist es halt... Dieses in einem Heuballen ist halt so doppeldeutig auf Deutsch. Ne? Ist es ein einziger oder ist es einfach in irgendeinem? Das ist immer ein bisschen ein Problem. Man hätte einen einzigen oder in, ein in einem einzigen Heuballen oder im selben Heuballen von mir aus geht ja auch noch. Kein dir nicht, ich komme ja wieder hoch, du Backfisch. Ich reiß dir die Augen raus, dann musst du endlich anhalten. Ach, dieses Mal er nicht. Wir fallen zurück. Scheiße, So. Haben wir auch Ruhe da. Ah, es ist ein bisschen ein hin und her gerade. Wir haben jetzt durch die ganzen Rüstungen und so viel Geld in unserer Kiste. Auf einmal 15.000 oder so. Ohne dass ich was machen muss. Ich kann da mal hin und alle 60.000 mal abholen. Fast 60.000 nicht ganz, glaube ich. Das ist eigentlich voll lächerlich gerade. Und jetzt habe ich wirklich alle Rüstungen und Waffen. Jetzt brauche ich es wirklich nicht mehr. Macht das super, Jungs. Treffen musst du schon, Junge. Nein. Hammer, da ist ein Dieb. Lass los. Okay, das war nicht meine Schuld. Da wird mir nichts tun. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Da wäre noch ein Rennen. Das will ich gar nicht machen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Das wäre noch gut zu wissen. Okay, ich muss hinter den... Hinter den Tempel. Boah, bin ich cool. Da rennt auch noch ein Dieb rum. Ich kürze halt immer ab und dann komme ich immer ins Sperrgebiet rein. Wow, ich liebe die Steuerung, wenn ich Kreis drücke, um zu grabben. Ach, ich lasse es Es ist mir zu blöd. Es bringt mir auch gar nichts. Ich mach's nur, weil ich gerade Freude dran hätte, aber so kackt mich schon an. Ich verstehe schon, die sind mühsam und so und geben auch gut Geld im Vergleich, aber. Hm ich glaube, ich muss mich hier oben treffen. Jawohl. Oh? Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. <lacht> Nördlich von hier. In pace. Na klar, da machen die Wachen nichts dagegen. Aber wenn ich da oben. ...einen Finger hochhebe, dann... ...dann kann ich gucken, dass ich nur wegkomme. Ja, ich... ...weiß nicht, ob diese Charakter wirklich existiert haben, diese Rebellion so. Aber ich weiß ja, dass Assassin's Creed meistens relativ ähm, nah an den Fakten spielt, so. Oder ich weiß nicht, ob sie es noch beibehalten haben, ehrlich gesagt. Aber das hieß es mal auf jeden Fall bei diesen Teilen noch. Und ja, dann würde es schon Sinn machen. Ansonsten habe ich einfach das Gefühl, das ist ein bisschen eine Streckung. Doch nur... Lass mich hier ruhen. Wo ist denn der? Außen. Was, die sterben schon durch meine Hand, Junge. Okay, die Waffe ist verdammt gut. Aber ich glaube, eine Waffe habe ich ja nur bekommen, weil ich ähm, 50 Federn gesammelt habe. Das heißt, um alle Waffen zu bekommen, muss man wirklich auch schon einen Teil der Federn sammeln. Was eigentlich voll gemein ist, weil das halt nichts miteinander zu tun hat, direkt. Wie Kack. Jetzt stehen da wieder vier, weil ich das Gebiet verlassen habe. Das wäre so dumm. Lasst mich Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. <lacht> mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was schnappt den ihr denn? Da unten, haltet sie! Nicht ja. überspringen jetzt! Ja, dieser Barst mir, darf jetzt mal zeigen, was er kann. Ist mir egal. Ist mir jetzt schon unsinnbar. <lacht> Kann der klettern? Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein, es ist nur, dass sie uns 100 ja. zu 1 überlegen sind. Wo ist denn der jetzt? Wie ihr wollt, Warum kostet einfach unnötig Zeit? Kann der irgendwas? Nein, der läuft. Okay. Der läuft einfach nur. auf den Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Ja, Dante hat haben wir schon kennengelernt. Ah, süße Freiheit. Vermisst. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Warte mal, da muss ich rein. Bartholomew. Ich geh jetzt einfach darüber. Oh nein, das ist ein, Ich habe. dir das jetzt gecheckt. Also wir legen wir jetzt los. Oh nice, okay. Boah, dann, da drüben ist ein Aussichtspunkt, dann warte ich jetzt einfach mal, bis der da ist. Kommt der überhaupt schon? Ah, oh, ich muss... Wahrscheinlich muss ich ihn holen. Die Map macht gar keinen Sinn für mich irgendwie. Ey, du Spacko, komm mal her. Oh nein, er ist noch am Kämpfen. Willst du bitte... Danke. Halt die Schnauze und komm mit. Leben liebt. Gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist? Ha? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Ich weiß nicht mal, wer das ist. Also seine, sein spezifischer Standpunkt. Der Dusche ist er ja nicht. Segway. die hier nur angerichtet. Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Okay. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste. Hm. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca, Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Äh, drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio! Okay. Es gibt schon komische Vögel hier. Und ich muss kurz hier hoch. Einfach, dass ich den, Au wenn ich schon hier bin, nehme ich den Aussichtspunkt mit. Das ist eine Kirche im Aufbau, so wie es aussieht. war oh, schon der nächste Aussichtspunkt. Ah verpisst euch! Ich weiß nicht, ob ich zuerst einen Aussichtspunkt machen soll. Ich glaube schon. Wenn die Wachen checken eh nicht, was abgeht von daher. So. kann man natürlich auch geld holen dann mal man so ja ein Teil von euch ist jetzt Abgabepflicht guckt selbst wenn nicht gibt es wieder Strafsteuer Wetten. das hat sich nie mehr geändert <lacht> muss ich da hoch ja ich glaube ich muss da ganz hoch ja ich dachte auf der linken Seite ist noch ein äh, Aussichtspunkt Da komme ich runter. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Boah, die mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Natürlich, je mehr, desto besser, ne? Okay, jetzt muss ich kurz gucken, weil. Ah, jetzt, okay. Da ist ein Aussichtspunkt. Den hole ich nicht, den nächsten, das mache ich dann alleine. Außer da oben ist direkt eine Mission noch, aber den hier möchte ich kurz haben. Das müsste hier oben sein, ein kleiner. San Pietro de Stereo hat einen Punkt. Ist cool, jetzt dreht es sich und man hat direkt so dieses Logo noch im Hintergrund, das man sieht. Das ist ja viel einfach. Das würde mir auch sehr viel einfacher machen. Ah, die wird angegriffen. Oh. Wieso ist er so gut im Abwehren? Jetzt doch. Okay. Ich war zu sehr an der Seite. Die können einfach gar nichts. Willst du mich verarschen? Okay, machen wir es direkt. Ich dachte, ich muss den von hinten holen, aber das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich mag etwas un- Ich war mir sicher, dass ich habe, was ihr sucht. Da ist er, Ich frag mich, wieso die angegriffen werden. Hm. Ein neues Familienbutton für die Eingangsteilung. Ach komm, Leck. Wow, du kannst es sogar mal was. Frisch gefangene Egel. Ich hau einfach mal mit einem, einem kleinen Messer drauf. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt mischt sich sogar noch dir. Das heißt, ich kann wenigstens einen Schatz holen. Den habe ich nicht gesehen. Der war dumm. Gehst du jetzt endlich kaputt? Alter. Wir nehmen die mal raus. bei oh, Die Wache ist voll gemütlich jetzt. Gut, hier lang. Okay. Ja, ich kann da noch kurz nach oben gehen und den Aussichtspunkt holen in dem Fall. Das muss der Turm sein, da vorne direkt schon. Ah, der ist ein bisschen höher als die letzten. Scheiße. Jetzt mal gespannt, wie meine Truppe darauf reagiert, dass ich so rumhüpfe. Okay, die gehen kämpfen. Das ist auch okay. Die dürfen machen, was sie wollen. Sie sind freie, unabhängige Männer. So, und ich muss nur kurz die Treppe finden. Und dann springe ich wahrscheinlich in den Hinterhof, wo ich vorhin schon aus drin gelandet bin, springe ich wieder in den Heuballen. Alter, mein Lebensbalken ist so groß, das ist unglaublich. Und ich habe hier noch Codex-Seiten, die ich finden kann. Also ich bin nicht auf Maximum, genau. Ich kann noch drei Codex-Seiten finden. Wahrscheinlich kriege ich noch einen Lebensbalken extra. Und dann müsste das aber langsam mein, Ak mein maximum sein ohne codex seite waren das nicht die die sich gerade eingemischt haben moment So vielleicht komme ich da nicht mehr ran muss ich ja noch mal kurz zu leonardo aber ist ja geil so, jetzt muss ich gucken, wo ich durch muss. Das Gebiet ist ja riesig, eigentlich. Ah, ich müsste das nicht mehr extra markieren. Egal, es sieht doch cool aus, sogar. Bleibt dran. Bravo. Nichts kann euch aufhalten. Ich muss am Boden bleiben für die. Hm, hier komme ich gar nicht rüber. Fuck, wie komme ich da hin? Ich bin auf eine Insel gelaufen. Ich voll Idiot. Hier da unten ist eine Brücke rüber. Woher soll ich auch wissen, dass das eine Insel ist? Ins so? Maul! Die machen halt einfach keinen Damage, es ist voll mühsam. Also die sind nur zur Ablenkung da. Mhm, auf jeden Fall. Bis euch. Als Maul. Wieso werden die jetzt wieder angeregt? Okay, das ist nervig. Ja, ich war ein bisschen auffällig dafür. Ah, der müsste hier drin sein. Ich dachte, hier gibt es nochmal einen direkten Gang daneben, aber nope. Ja, hier sind eine Menge jetzt, das wird gefährlich. Ne? Vielleicht, also gefährlich nicht unbedingt, aber... Alter! Kann sein, dass ich den aus dem gehauen habe. Aber der hat mich einfach angegriffen. Verliert ihn nicht schon wieder! Sind wir nur noch zu zweit? Okay. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Okay, das war's. Dann haben wir hier den das Templer Versteck noch was anscheinend komplett optional ist, weil es keinen Erfolg dafür gibt und nichts. immer ja, dieser Attassine sein mag, er erschüttert den Frieden dieser Stadt in seinen Er Reicht nicht. Ihr solltet ihr Zeit im Haus Gottes verbringen. Ich bin unschuldig. Freunde, traurig muss ich mit ansehen, wie unsere schöne Stadt von einem einzelnen Mann in die Knie gezwungen wird. Macht reicht das. findet den Mörder. Ich muss nur über diese Mauer kommen und das passt gerade so schön hier. Ja, wir sind beides nicht wirklich äh, geheime Verstecke. Also weder die Assassinengräber noch die Templer-Verstecke. Sind beide mega auffällig gemacht. Ah, die Boten. Ich kann sie überfallen, dann geben sie mir mega viel Geld, aber wenn ich sie töte, dann werde ich mega aufgesucht. Macht Sinn. Das ist jetzt übrigens die alte E-Rüstung. Die sieht voll geil aus. Ich wollte sie sogar in Assassinenweis machen, das ging nicht. Ich muss nachher nochmal gucken. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber ich glaube. Die gibt es nur in dieser Farbkombo. Den Templer-Schatz finden. ihr habt's gehört. Oh. Ah, okay. so ein Zufall, wie die da hängt, ne? Es äh, reicht nicht rüber. Schade. Hätte ich mir fast denken können. Wenn ihr wenigstens zusammen angreifen würdet, hätte ihr eine höhere Chance, das allein. Das ist eine Leiter. Ich muss gerade sicher gehen, ob das wirklich eine Leiter ist. Eigentlich hätte ich einfach schauen gehen können. Oh, egal. Also war das bis hier der richtige Weg, weil ich werde hier resettet. Hm. ist glaube ich richtig jetzt ja hier stimmt es war das dumm wahrscheinlich ah ne das Spiel lässt mich sogar okay dann müssen wir hier rüber Wo ist diese wand da Also heißt, ich muss auf diese plattform hier reiche ich du, oh. okay ich habe mir das ganze sparen können Wow, Ezio, ich bin so stolz auf dich. Oh nein, kein Schatz. Leck mich. Habe ich keine Lust. Brauche ich nicht. Soll irgendjemand anders, der mal hier Lust hat, vorbeizuschauen. Den mitnehmen, wenn er will. Aber da gehe ich auch nicht. Mehr. Ich scheiße auf die Verstecke. Ah, ich muss ganz hoch. Moment. Darauf, dann Zack. So, hier nimmt er ihn nämlich. Okay, bis hierhin war richtig. Okay, ich bin zu weit üben, wahrscheinlich wieder. Nicht? Doch. Klar, jetzt geht's. Unter hier, ihn! Erst das Brennen Eis, dann ein paar nette Verstümmelung und schließlich wirst du hängen. Als Maul. So. Und du? meine Pistole nicht benutzen. Aus welchem Grund auch immer jetzt. Aber okay, ich darf meine Pistole nicht benutzen. Was ist hier? Normalerweise würde ich sagen, es geht hier weiter, aber irgendwie habe ich das nicht das Gefühl, dass es hier weitergeht. Irgendwie aber schon. es mal. Oder anscheinend auch nicht. Das heißt, ich fange jetzt einfach nochmal von null an. Klar, weil das macht auch mega Spaß hier drin. Kann man schon mal nochmal machen. Und nochmal und nochmal. Mhm. Ich habe gerade was gesehen. Vielleicht muss ich nochmal kurz zurück zuerst. Hier kann ich nichts machen. Ich dachte, vielleicht klappt Okay. Jetzt kann ich aber die Wand noch angucken von hier. Okay, ich kann darüber und von hier aus dann an die Wand und dahin. Okay. Dann war die Idee richtig und ich konnte es nur wieder nicht machen. Natürlich. Weil ist halt so. Ja, das wollte ich eigentlich vorhin machen, aber anscheinend konnte er sich da nicht festhalten, weil... ist halt so. Einmal um die Ecke rum. Ich wusste genau, dass sich eine Kamera ändert. Kann ich da abspringen und direkt weiterschwingen, wenn er mich lässt? Dann tötet mich doch. Wenigstens behalte ich meine Ehre, anders als der Sohn eines Schweinehirten hier vor mir. Wow, immerhin habe ich einen Checkpoint. Er hätte besser auf seine Leute achten sollen. Bei einem Einbruch in die Schatzkammer hört der Spaß auf. Wir brauchten ihn für die Flotte. Jetzt muss ich einen anderen Schiffsbauer finden. Melde Eindringlinge das nächste Mal der Wache, statt dich selbst darum zu kümmern. Esel. Was für ein Zufall. Oh nein, ich schon wieder. Ich mag dieses Spielchen einfach nicht. Oh gut, er hat sich festgenommen. Hätte schon Angst, dass er wieder runterfällt hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach mal da, wo es Gott nach dem Weg aussieht. Ähm, eigentlich muss ich da darüber, ne? Naja, ah, das sieht schon besser aus. Manchmal hat einfach Verlust auf eine Wand zu springen, dann muss man einfach akzeptieren, dass die ECU gerne klettert. Das gehört einfach dazu. War mir nicht schon? Ne, das ist äh, Werft Nummer 2. Ja, aber die sind schon teilweise echt fit. Geht es lang, also wird es schon richtig sein. Und geil ist mein Parkour eigentlich. Ich bin Nein, schneller! Komm. Deswegen darf ich weder Wurfmesser noch Giftpfeile... Äh, doch Gefälle darf ich. Wurfmesser, Rauchbomben und Pistolen gehen nicht, weil ich solche Leute sind immer ich töten könnte. Damit. Er wird mich nicht kriegen. Macht halt noch Sinn irgendwo. Dass man das äh, deaktiviert, aber. Spieltechnisch macht halt nicht so viel Sinn, storytechnisch schon. Ja, der geht jetzt eh durch die Tür und dann hat er wieder drei, vier Kollegen. Wie immer. Nur diesmal war ich echt nah dran. Nur gibt es halt immer zufällig direkten Weg, der nach zwei Sekunden schon wieder da ist. Das ist der, der geflüchtet ist. Als erstes töten natürlich. Bringen wir das zu Ende. Erinnert ihr euch an dieser? So, du hättest flüchten können, du wolltest nicht. Ach, ich dachte schon, ich habe einen Bug erwischt. Okay, immerhin das. Oh, ich bin fertig. Diese Tempel sind einfach nicht lustig. Also irgendwie schon cool, dass es die gibt, weil es halt einfach noch so ein Bonus ist. Aber na ja, teilweise sind sie echt nervig. War mit bestimmten Spielmechaniken. Dann haben wir auch alle Templerschätze erledigt, wahrscheinlich jetzt. Wäre auch noch ein Erfolg mehr wert gewesen eigentlich. So alle Templerschätze erledigen. Aber nein. Nee nee. Nur die guten Sachen werden belohnt, die Templerschätze nicht. Boah, guck mal, wie viele Messer ich da habe. Okay, eigentlich nur 10, aber ich kann 20 tragen. Ja, ich habe 20. ich gucke ganz kurz, wo ich hin muss, als nächstes. Ich bin es da oben. Aha. Ich mach kurz diesen Aussichtspunkt, bevor ich weitergehe. <lacht> Dann starten wir noch die Story heute. Ah, scheiße, das ist. Das war ein Borgia Dude. Der hätte jetzt viel Cash gebaut. Das ist fantastische Metallarbeiten. Äh, ich krass! dachte, das ist so einer. Der war doch gerade noch da. Der sieht hinten nicht, nicht in meiner Schicht. eine Genau, wie muss man bedrängen, wieso vergesse ich das immer? Alter, wie viel der abwehren kann. So, was zu dir, du kleiner Pisser, der nichts kann. Der hat er wenigstens Geld dabei jetzt. Dann mal hier oben noch ein wanted zettel Somit ist das gar kein Problem mehr. Ich wollte ihn halt wirklich nicht töten eigentlich, aber ich drücke immer X, weil ich immer auf X bin, mit dem Daumen halt, wegen dem Rennen. Das war ein Fehler. Aber ist okay, ich wollte eh meine Bekanntheit gerade ein bisschen senken und das war halt dumm, dass es gerade so einen Push gegeben hat, dass es voll wurde. Das war nicht das, was ich wollte offensichtlich. Nein, es gibt kein Gesetz, das dir verbietet, jemandem von der Mauer in die Fresse zu springen. Oh, eigentlich. Nur halt verletzen darf man ja nicht. Ist schon ein Unterschied eigentlich. Theoretisch. Ich will auch nicht entkommen, übrigens. Schön ist auch, dass Wachentöten keine Aufmerksamkeit gibt. Ach, das war ein Lichtschein. Ich dachte schon, hä, wieso liegt der Stroh? Ja, ich weiß, das war jetzt extra. Aber ja, ich habe wirklich gedacht, wieso liegt da Heu rum? Und äh, es war nur Licht. Alright, jetzt gehen wir an die Mission noch. Wir haben noch 8 Minuten etwa. Und ich will wissen, wie die Mission losgeht. Wahrscheinlich mache ich sie heute auch noch fertig. Mal schauen. Boah, der ist gerade zwölf Meter weit gesprungen. Nach dieser Anzeige unten. Ja, ah, da Ja, super, Ezio, danke. Ey. Hättet ihr, hättet ihr mehr als nur Schätze drin, würde ich euch sogar verhauen. Aber so ist es mir echt zu blöd. Wieso greifen die mich jetzt an? Das macht gar keinen Sinn. Wenn das macht jetzt gar keinen Sinn. Ich habe nichts auffälliges gemacht. Ich bin nicht auffällig. wieder hoch, du Pisser. Ich war tatsächlich nicht auffällig ausnahmsweise. Ich weiß, darin bin ich richtig scheiße, aber diesmal nicht. Oder kommen wir wieder in Situationen wie im ersten Teil, Das kaum bin ich in der Stadt, bin ich eh schon auffällig, egal was ich mache. Okay, so geht's auch. Super. Das war zumindest die erste Fehler in diesem Gebiet. MANN jetzt KIND! Boah! Das ist die Frage, ob die mich hier finden. Fuck, habe hat mich gesehen. Ich schütte jetzt einfach alle, die hierher kommen. Aber die zwei werden mich, glaube ich, nicht mehr finden. Willst provozieren? Ah, ich muss wieder zu diesem komischen Typen nach Hause. Ich bin ein das ist doch nicht Schauen wir mal, was da will. Was da will. Salve, Ezio. Willkommen. Und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenal? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Es sagt doch, ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Folgt mir nach. Okay, das ist eine interessante Idee. Die können nicht klettern, das sind die Krieger. Da ist der, der, der Schmerzen, Bastardo. Müssen mich verarschen. Ein verbockter Soldat. Bleibt dran. Und wir ein bisschen schneller machen? Ich habe keine Ahnung, wieso der jetzt umgedreht wird, aber... Ich mag solche offenen Missionen nicht. Danke, Kammer. Äh, ich hole das Geld nicht, lohnt sich nicht. Also ich, auch habe. ich bereue... nicht arrogant, aber nicht nee, wirklich nicht. Das Risiko, dass sie nochmal angegriffen werden in der Zeit ist mir zu groß. Ich habe keine Lust drauf. So offene Pseudo-Escort-Mission sind halt echt mühsam. Die können wenigstens halbwegs kämpfen, aber naja. Hm, nice. Wartet hier auf mein Signal, wie ihr wünscht. Qui, tun wir es. Boah, das ging jetzt schnell mit dem Aufräumen. Ach, verpisst euch alle. Ja, ausnahmsweise, weil du es bist. Aber wirklich nur, weil, ausnahmsweise, weil, weil ich habe gerade einen guten Tag. Nein, über euch wachen, mein Sohn. He, von mir aus machen wir es so. Wir sind auf der anderen Seite dieser Mauer. Ich frag mich, wieso die Angriffen werden jetzt. Hm. Fick dich. Ja, guck mal, die haben noch keinen Damage gemacht. Das ist irgendwie traurig. Nochmal zwei drei. Und wahrscheinlich muss ich es nochmal machen. Diese Stellung. wird erledigt. Anschließend. Weißt du, ich könnte auch einfach sagen Stopp und dann einfach ans Ziel rennen und dann gucken, wie sie herkommen. Das Problem ist aber, die werden so oft angegriffen unterwegs. Ich habe übrigens rausgefunden, was die zwei Statuen Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, was die zwei Statuen sind. Das war waren das, äh, die Figuren, die in der Mitte von der Rüstungskammer stehen. Da steht ja einmal das, die Kutsche und dann der Gleiter, den Da Vinci hatte. Ich glaube, das war's jetzt mit der Truppe, wenn ich es richtig habe. So, von der Größe her könnte ich wirklich sagen, das wär's. Hier. Hier ihr Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen Jawohl, das war's. Sehr gut. Jetzt Maul. Spaß die. Alright, also, das ist heißt für mich, ich beende jetzt mal die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich gehe direkt zur Mission und dann sehen wir uns da erst wieder. Ja, yeah. danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.